Es gibt mittlerweile auch schon Eintragungen auf unserer Lightning-Talk-Liste. Der erste ist der Tommy. Kommst du zu mir raus, bitte? Applaus